Typisch DPA war für mich als äh, Chefredakteur immer diese unglaubliche Verdichtung in der Überschrift die mir, und in der Unterzeile, also die Verpackung, äh, die mir den schnellen Überblick, das schnelle Einordnen ermöglicht hat. Ähm, ansonsten typisch DPA ist natürlich auch diese unglaubliche Vielfalt, auch von lokalen äh, Informationen und Nachrichten, gerade die Landesdienste fand ich immer sehr äh, wichtig. Und äh, vielleicht am allertypischsten dpa ist tatsächlich die Eilmeldung, die immer sofort so das Adrenalin des Journalisten äh, in Bewegung setzt, und man sagt, jetzt ist irgendwas Wichtiges passiert. Deswegen finde ich so wichtig, dass man die Eilmeldung und erst recht nicht die Blitzmeldung inflationiert. Die Gefahr ist ja offenkundig. Die ist ja zum Teil schon bewiesen, dass diese Gefahr eingetreten ist. Aber äh, ich glaube, das ist nicht etwas, dem man sich sozusagen schicksalsergebend fügen muss, äh, sondern das sind Veränderungen, das sind Herausforderungen natürlich ist für die DPA, Twitter und überhaupt Social Media und im Grunde die totale Dezentralisierung von Publizität und von Informationsmöglichkeiten und Beschaffung, Bilderbeschaffung, Videobeschaffung. Informationsbeschaffung. Diese totale Dezentralisierung und Beschleunigung durch Social Media in der Verbreitung ist eine existenzielle Herausforderung. Aber ich glaube, dass solche Sachen auch äh, funktionieren können wie ein Weckruf, um bestimmte, Dinge, um bestimmte Dinge schneller anders und besser zu machen. Und insofern würde ich auch in der Digitalisierung für eine DPA immer mehr Chancen als Risiken sehen.